Einen wunderschönen guten Morgen zum letzten Vlog aus Malta vorerst. Äh, ihr seht, wir sind hier hart am Arbeiten. Hier laufen gerade die Vorbereitungen fürs Spiel gegen Face. Es äh, ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Je nachdem, wie Outsiders gegen G2 jetzt gleich spielt, müssen wir entweder 2 zu 0 oder einfach nur so gewinnen. Es kommt darauf an, ob jetzt Outsiders oder G2 gewinnt. Und ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir sind gegen Face eigentlich immer, also nicht immer, aber meistens relativ äh, gut aufgestellt und spielen ordentlich gegen die. Vor allem jetzt im World Cup zweimal gegen die gewonnen. Ja, das ist alles entscheidende Spiel, Leute. Viel Spaß beim Video, es wird interessant. Gesagt, egal ist 88. Ich ja, habe diesen hab Spruch nie verstanden. Was ja. Das Das ist ich, Alter, das hat meine Oma damals gesagt. Ja, aber was bedeutet das? Ich muss spielen. Ja, also, ja, egal ist 88, 80, bedeutet. Wir ja. ja. fahren an die auch, ne? Hochläufig. Die reden, wenn du egal ist 88, Platz hat das 88, egal wie gespiegelt. Wenn noch auch nach 88 aussieht. Sehr gute Erklärung. Endlich habe ich es rausgegeben. Wir fangen an zu bannen. Wir bannen Entfernung. So nee, man, ich sag, die denken sogar, wir picken die Arsch. Ich denke nicht, dass sie denken, dass das Zeug picken. Ich sag so. dir, die das wissen, ganz dass wir heute das extra Frank, äh, nicht ernst gespielt haben und dass Roman nicht mitgespielt haben und das Ergebnis gesehen haben, sodass sie das zwei offen lassen. Nein, es liegt daran, dass wir das beim letzten Mal auch nicht gepickt haben. Doch. Doch, haben wir gepickt. Genau. Ja. Nee, wir immer nur oder? Ja, ne? <lacht> <lacht> ich sag ne? Nein. Die Maps sind gut für uns. Wir haben uns genau auf die Maps auch ähm, vorbereitet und ja, sollte schon laufen. Der schönste CEO der Welt. Da drüben, jetzt musst du ihn filmen. Schnell, schnell. <lacht> <Sie> <Sie> ja, ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich hab dann so genommen. Das Was? Also, du hast 25 Jahre alt, dann das vor. Du siehst aus wie 30. Du 25. Du so viel Gesichtpower. Ich kann ihn nicht handeln, Alter. Also. Yes, Erster der Drink noch. Wow. Ja, das ist das nicht zu so kalt? Sie machen mich später weg, oder? Also, ne? ja. kannst du mir ein bisschen Gesichtpower abgeben? Ey, woher haben Sie ja, dieses Ja, brauchst du, du als Coach, hier. Ja. ja, so ab und zu will der gegnerische Coach mich auf ein Deathmatch herausfordern, so, ja. dann brauch also ich wow. Ja, dann kriegst du Du magst das auch nicht. Ey, ja, danke. Ich möchte, dass du dich entschuldigst. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Das, das ist on okay. <lacht> Was? Das ist ja genommen. Gut. Ist ja auch die Presse. Ja okay. doch. <lacht> Rische ist der Erste, okay? Geh weiter, weiter, weiter. Xbox Move ist noch. Ihr kriegt keine Monitore diese Runde. Ich möchte das? Das hier ist Nils. R Rische ist hier? Nein. Noch eins weiter vorne. Da und zieht jetzt kurz, weil wenn er jetzt da reinkommt. Habt ihr gutes Kreuzfeuer und hier unten ist der ekelhafte Engel, da wollt ihr auch nie, dass er steht. Ja. Und du bist da, wo du bist, auf der Seite und denkst nach hinten los. okay? Was, Bruder? Äh, ich hab die letzten zwei was ist ja los mit dir? Hi, oh. ah, herzlich willkommen zu Coinbase. Du sollst mir die Faust geben. Ach so. Okay. Ja. mir so. äh. Warum nimmst ja. du die nicht einfach? Ja, weil Hände Ja, so. ja Banane ist immer gut. Hey. Also diese Eier, die sind ja schon an den Kiescheiben, Alter. Verstehst du, dann machen wir es. Okay, Planänderung, er kommt mit euch. Nils hat seinen Job verloren gerade, leider. Er hat aber einen wichtigen Job, P250, fette Eiergesichter aber, okay. geben. Eiergesichter, die müssen danach stinken nach den Headshots. <lacht> Das ist sehr wichtig. Das heißt so, die sehen nur deine Hand, deine Schulter und die haben schon Money. Und dann sind die abgefallen. Wenn wir die erste Welt gewonnen haben, haben wir gewonnen. Bei Nuke haben wir auf jeden Fall gewonnen. Safe. was sind wir? Okay. Ja. Was wollen wir? <lacht> <lacht> ich glaube, das hat das Rampe ihm gehört. Hey, <lacht> nee, die Jungs, Alter, der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Diese Smoking, die sind Dikten çekmeyin, yalnız çekmeyin. Şu onun runden yiyeti o wir unter 3K. Also nicht abfacken. Es waren viele vier runden Wirklich diesmal auch Anlage-Runden, Natürlich drum auch ein bisschen zu klar. Haben wir die Schleichtaste gefunden? Haben wir gefunden? Haben wir, sie, haben wir X und X Die Outclass manchmal? Haben wir. Aber wurden wir dann in den Überzeitsituationen So also Okay, dann daran können wir dann arbeiten. Aber die anderen Sachen, woran wir gearbeitet haben, sahen alle gut besser aus. okay? Noch nicht perfekt, aber besser. Das müssen wir uns im Kopf holen. Okay? Ja. Und mit breiter Brust die Touren wollen so die Overwings spielen. Ja. Dann verliere ey, ich verliere lieber mal jetzt auch mal dumme Overpicks. Verliere ja. ich dann auch mal gerne. Nein! Ich, nicht, Alter. ich wusste, dass es einer von euch Motherfuckern ist, Alter. Und diesmal bist du das Motherfucker. Okay? Wir geben hier fucking nicht auf. 15-0. Nein. Sehr gute Oma Pie! Wir Oma Beat, wir sind so groß so geil! So screen wir! Nein! Nein. Nein. Schade, das war so sick, Mann! Oh fuck! Sag mal, ich bin gut gekämpft, Mann! Wir haben es gerade 24 Uhr nach unserem Spiel gegen Face. Äh, ihr habt es gesehen, es ist leider nicht so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben, aber ja, wir hatten eine sehr schwere Gruppe, es ist ärgerlich, wir wollen natürlich jetzt auch nicht mit Ausreden kommen, aber ich würde sagen, alles in allem, trotzdem solides Turnier gespielt. Die Jungs sind gerade noch in der Nachbesprechung, bereiten sich jetzt schon mental aufs RMR vor. Also wir sehen uns auf jeden Fall in drei Wochen wieder, auch zu Living Big, wieder auf Malta für die RMR-Qualifikation. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, Glocke nicht vergessen und schreibt Checkmate, Hashtag Checkmate in die Kommentare. Für alle, die es wissen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und go big, wir sehen uns.